Einen Punkt dabei, das ist die Grundsteuer. Die katholische Kirche ist, glaube ich, der drittgrößte Grundbesitzer, also einer der größten Grundbesitzer im Land, zahlt aber nur eingeschränkt Grundsteuer. Warum ist das fair, Ihrer Meinung nach? Ich bedanke mich ganz herzlich gerade für diese Frage, weil hier man ganz besonders sehen kann, dass die Kirche überhaupt keine, kein Privileg hat. Es ist nämlich so, dass jeder mildtätige Verein, der einen gemeinnützigen Zweck hat, von der Grundsteuer befreit ist. Und das Gleiche trifft natürlich in dem Bereich auch auf die Kirche zu. Wenn sie hier Karitative für Gesundheitsorganisationen, soziale Organisationen etc. tätig ist, für diese Bereiche ist die, die Grundsteuer die befreit. Zeiten wie jeder andere Verein auch, der sich für den nächsten Bürger einsetzt. Und das ist, glaube ich, der Grundpunkt, um den es eigentlich geht heute, dass wir in Österreich eine pluralistische Gesellschaft haben. Und das ist mir etwas ganz, ganz Wichtiges, dass jeder einen Beitrag leistet für den Staat, für die gesamte Gesellschaft und insofern jeder gleich behandelt wird.